Wir sind wirklich weit gelaufen. Ich bin völlig erschöpft. Lass uns eine Pause einlegen. Hm, die Aussicht ist phänomenal. Oh, schau mal, Mike, da drüben. Siehst du, wie klein der Feuerwerk für hier aussieht? Wir haben wirklich einen weiten Weg hinter uns. Du, Mike... Es war doch wirklich wahnsinnig anstrengend, den Feuerberg zu überstehen. Ich glaube nicht, dass viele Pokémon das schaffen können. Wir mussten schließlich alle unsere Kräfte zusammennehmen, um so weit zu kommen. Weißt du, was ich denke? Wir sind so weit gekommen. Vielleicht verfolgen uns die anderen gar nicht mehr. Du hast recht, uns erwischt keiner. <lacht> ich wusste es. Du stimmst mir also zu. Ja, das kann doch niemand schaffen. <lacht> Gut, dann können wir uns ja vom Leben auf der Flucht verabschieden. Wir müssen nicht mehr wegrennen und uns verschenken. <lacht> Machen wir uns nichts vor, Mike. Wir dürfen die anderen keinesfalls unterschätzen. Sie sind das Team, das wird uns überall hinverfolgen. Stimmt, sind so das Team können sie schaffen. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitergehen. Wir sollten einen Ort finden, wohin uns niemand sonst folgen kann. Lass uns positiv denken und weitergehen. Okay. Wie, was ist los? Kommst du nicht mit, Mike? Hm, natürlich doch, aber... Bitte? Ob ich müde bin? Wir werden verfolgt, da können wir uns keine Pause gönnen. Und ich habe es dir doch schon gesagt, dass ich an deiner Stelle bleiben werde. Ja, schon, aber... Ach, ich weiß nicht. Oh, komm schon, mach nicht so ein langes Gesicht, mir geht es gut. Gehen wir, Mike, ich folge dir, wohin du auch gehst. Also, mir geht's nicht gut nach den 1000 Fels gerade. Und so setzte das Team von Mike die aufreibende und gefährliche und musikalische Reise fort. Die Suche nach einem sicheren Versteck führte sie an immer unwörtlichere Orte. So gelangten sie stetig weiter Richtung Norden. Sie überquerten Bergkette über Bergkette. Durchwarteten, über übel, durchwarteten übel riechende Sümpfe und erklommen verreiste Klippen. Bis das tapfere Team von Mike schließlich eine Welt aus Schnee erreichte. Eine harsche, kalte Landschaft im festen Griff des unerbittlichen Eises. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist das kalt hier. Bei der Kälte wachsen mir glatt noch Eiszapfen aus der Nase. Was für eine trostlose Gegend. Sieht zwar cool aus, aber überall liegt nur Schnee. Wir haben auch schon eine ganze Weile keine Pokémon mehr gesehen. Vielleicht gibt es hier niemanden außer uns. Hm? Huch, was war das? Ein Absol. Was macht denn hier ein Absol? W wer ist das? Pikachu, ich hab's doch gerade gesagt, es ist ein Absol. Aber warum beobachtet uns es? W wer war das gerade? Das sah aus wie ein Pokémon. Habe ich mir das etwa eingebildet? Nein. Ich bin mir sicher, da war jemand. Wen um alles in der Welt zieht es nur in so eine verlassene Gegend? Außer Eis-Pokémon. Naja, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, bringt uns auch nicht weiter. Also gut, lass uns weitergehen. Ja, magst recht haben. Hm. Hm, hm, hm. Oh! Hm, hm, hm, hm. Mike, schau mal da! Siehst du das? Die Bäume sind von einer dicken Eisschicht überzogen. Sieht so schön aus. Wow, der Schnee sieht aus wie gefrorener Puder. Wunderschön. Aber das Leben hier muss eine Qual sein. Da ist ein neuer Dungeon hier. Gut, es uns bleibt keiner Wahl. Wir müssen wohl oder übel hier durch. Es wird bitter kalt sein. Wenn ich nicht müsste, würde ich nicht hier durchlaufen. Aber sich hier zu verstecken ist ja schließlich auch keine Lösung. Wir müssen nach vorne blicken. Los, packen wir's an, Mike. Da hast du recht, mein Freund. Und da können wir nicht lang. Was haben wir denn noch überhaupt für Items hier? Fast nichts. Aber die Dinger hier. Aber eigentlich brauchen wir nichts. Ich nehme trotzdem mal die pirsive mit. Und ansonsten eigentlich nichts. Obwohl, warte, Schal. Wir könnten Schal mitnehmen. Ich würde sagen, wir nehmen mal beide von den das mit und geben sie dann uns beiden im Dungeon. Bist es du soweit, Mike? Ja. Wohin gehen wir? Frostwald ist der richtige Dungeon, deshalb gehen wir erstmal zum Schneefaden und schauen uns das an. In Ordnung, das geht's. Und wir sehen you? Wir kriegen wir kriegen Leider ist Leider wieder, es wieder. ist also Feuer ist effektiv gegen Pflanze, leider ist es Eis auch. Deshalb ist pam einer der nicht sehr empfehlenswerteren Starter, könnte man sagen. Du, du, du, du, du. Doch ich bin mir sicher, dass wir es trotzdem schaffen können. Oh, oh, yeah. Ä, ä, ä. Das werden wir schon irgendwie backen. Zumindest sind die schwächer als <lacht> vorhin. No, no, wow. bum, bum hier ist wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Yes, viel entspannter als auf dem vorhauul ja Herr gipfel das finde ich schön dann kann ich mich ja etwas entspannen nach der letzten folge war es alles anstrengend warum kriegen wir eigentlich Nirgendwo, rub lieberer die wären sehr nützlich, du, du, du, du, du, du. die hätte ich sehr gern. als eines fehlt. Ach, ich habe den Soundtrack schon damals geliebt. Oh, ein Merrill oder oh, das ist ein Zu in ein Azuril. Äh, ja, Azuril meinte ich, nicht Az nicht Mare, Azuril. Das ist die Vorentwicklung. AKA das ist zum Teil Trans-Pokémon. Es kann ja, wenn es sich entwickelt zu Azure zu Maril, kann sein Geschlecht einfach ändern. Weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber auf jeden Fall in mehreren Gens war das so. Aber war bestimmt nur ein Fehler. Ich glaube nicht, dass es das ernst gemeint war. Ja, wer weiß. Was macht ein Schnäppke hier? Also, es macht natürlich Sinn, aber was machst du hier, wenn hier. Wie sind Fads oh, wie Seniors sind. Und da unten ist ein Boomer. Ah. Ein Wie Senior. Pikachu, wo gehst du hin? Ich hab doch die Taktik wieder umgeändert. Ja, wie sie dein Team Dun, dun, dun, bam, was haben wie denn so schön ist heute Mann gebot? Eine Siegelbeere, aber ich habe hab überhaupt Geld. Ich hab Geld. Hm. Schlafzweig würde ich mir holen. Ja, ich hole mir Schlafzweig. Ja, den hole ich. Was ist das da unten? Oh, yes. Hole ich beides. Ja. Neiser, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, daiser, leiser. Dum, dumm, dum, Ich sehe jetzt Pokémon überhaupt nicht. Das ist da so weit unten. Und es greift mich trotzdem von da an. Aber es, ist, es macht nur Wasserattacken. Anscheinend gibt es unter anderem auch Wasser-Pokémon. Und nicht nur Schnee-Pokémon. Eine Warpfalle. Oh nein, nicht eine Warpfalle. Ich hasse Warbfallen. Die werden vor allem später im Spiel der größte Rotz. Das sage ich euch so war eine wollte nicht treten. Du, du, du. Und das war's. Nice. <lacht> Dann kommen wir hier raus. Was? Wir sind sind wir nicht von hier aufgebrochen? Hm, der Weg verläuft offensichtlich in einem Kreis. Wir müssen wohl durch den Frostwald, wenn wir weiterkommen wollen. Wir schaffen das, Mike. Das werden wir tun. Let's go. Das machen wir heute noch. Yes. Und da gibt's wieder einen Boss. Es ist zwar eiskalt, aber das darf uns nicht abschrecken. Das stimmt. Bam bam bam bam bam. Wir schaffen das schon. Bam bam bam bam bam. Ich bin mir sicher, ja Bam bam bam bam bam. Egal weiter durch. Bam bam bam bam bam Easy durch, yeah Bam bam bam bam bam Nicht alle können Eis attacken Nice Bam bam bam bam bam, bam. Hier wird's chilliger Versteht ihr Lele Oh aua, ich hab nichts gesagt Ja kannst du machen auch wenn wir keine Items mehr haben, das war vielleicht nicht ganz so schlau, aber egal, wir müssen das trotzdem tun, denn es gibt keinen Ausweg. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, hier durchzukommen. Aber lange schon. Und also es wird auf jeden Fall nicht kurz. Ne, ne, ne, Pikachu, bitte hilf mir. Das tut alles weh hier. Oh, noch eine Silber. okay, das hat sich gelohnt. Äh, wir sollten hier lang. Ja. Nice. Aufbrechen. Nein. Ender. Meine Güte. E3. Oh, Push, Push. Nice. Push ist immer gut. Da kommt ein Pokémon auf uns zu. Doch, wir sind schneller. Und können weiterreisen. Ist egal, Pikachu. Ist egal. <lacht> E4. Aber wie finden wir denn überhaupt das Mysterium... Wie lüften wir überhaupt das Mysterium? Wie finden wir denn heraus, was alles passiert ist? Hitzekoller und das Item ein Ditto? Lol, das habe ich auch noch nie gehabt. Ist das neu? Lol. Das ist cool irgendwie. Egatschu, komm, hilf. Ja. Nice. Okay, komm. Obwohl, warte, da unten ist noch was. Da können wir schnell hin. Irgendein Orb. Das könnte was nützliches sein. Das will ich mir noch schnell anschauen. Hau ab. Oh, wer? Pikachu. Nice. Level 19. Das ist gut. Wisst ihr was? Ist hier ist gerade ein Push, deshalb gucken wir uns noch etwas weiter um. Was haben wir aufgesammelt? Lethargie. Orb. Wie bitte? Wir setzen alle Gegner im selben Raum für eine Weile in den Schuss Lethargie, was ist das für ein Wort? Das Pokémon kann nicht handeln. Der Zustand wird nach einer... Ach! Dann kann er nichts machen. Das ist doch cool. Okay. Oh, hier ist noch ein Push. Okay, ich glaube, die Entwickler haben gesagt. Ja, Feuerberg war zu anstrengend. Jetzt machen wir alles einfacher. Jetzt, wo man keine Items mehr hat. Weil ich bin nicht der Einzige sein, der keine Items mehr hier hat. In diesem Punkt. Deshalb ist das ja so gut. Oder? Nee, ist nicht gut, aber ihr wisst, was ich meine. Glaube ich. Egal, wie auch immer. Das rüsten wir mal aus. Und. Hitzekoller, das kann niemand erlernen von uns, oder? Nee, das kann niemand erlernen. Wäre auch ein äh, Wunder, würde es einer von uns erlernen können. <lacht> ich glaube, das würde ich euch aber nicht sagen. Und anscheinend gibt es hier nicht nur Eis-Pokémon, sondern auch hin und wieder mal so random Picks. Das ist gut. Ich habe mehr Motivation jetzt, indem ich den Feuerwerk durch habe. So, Push. Dann kann Pikachu das Ding one-hitten. Oder auch nicht. Uwa, lass dich nicht von dem Charme treffen. Sonst also bist du so gleich noch verliebt in das Ding und dann greifst du es nur alle zwei oder drei Runden an. Das ist nicht so gut. Da unten sind ein paar Items, da will ich noch schnell hin. Na, ja, da gehe ich noch schnell hin zu den Items. Hi, was geht? Wir wissen welche Items das sind. Ach, manches ist hier dunkel Erholung. Das heißt, er ist komplett geheilt, aber bringt nichts. Wir sind Level 23. Yes. Hm. Oh nein. Oh, ah, bam! Aber es ist doch Wasser-Pokémon. Müsste nicht Pflanze. Warum ist. Nee, ist es normal? Ist Azuril Wasser oder ist es erst eine Weiterentwicklung Wasser? Ich dachte eigentlich, es wäre schon in der ersten. Ja, anscheinend noch nicht. Egal. Mach weiter! Ich brauche demnächst einen Apfel. Hm? Was passiert? Punkt, Punkt, Punkt. Jemand ist in den Wald eingedrungen. Ob das wohl die Ursache für das Abschwächen der Eiswinde ist? Dem muss Einhalt geboten werden. Es gilt, den Wald zu beschätzen. Wer war das? Äh, E6, es geht weiter! Nur kurz eine Zwischensequenz. Why why not? Du du du du du du du du du hm, hm, hm. Hau ab! Ey! Aber wir sind, haben hier viel bessere Karten als vorhin noch im Berg. Und das macht mich gerade einfach glücklich, dass ich jetzt nicht jede Runde gucken muss, dass ich die richtigen Attacken einsetze, sondern einfach chillen kann. Das finde ich auch besser, wenn man in diesem Spiel etwas chillen kann. So, so E7. Äh, da unten ist ein Item. Oh, äh, magneien! Oh Gott, das, das Vieh kann was. Deshalb erstmal egelsam. Bei dem sollte ich Angst haben. Oh, Eiszahn. Das ist sehr effektiv, glaube ich. Das ist eine Eisattacke. Bam. Okay, es ist down. Super. Ähm, gehen wir nach rechts, würde ich sagen. Auch wenn da gerade magnaien auf mich zukommt. Bam. Eigentlich sollte Pikachu ja vorgehen, weil der ist ja stärker als ich. also um grund <lacht> Ach, deine Erholung kannst du sonst wo. Einsetzen, aber nicht hier. So. Hm. Was, hier ist nicht die Treppe? Hier oben, oder? Auch nicht. Dann muss sie aber hier sein. Also wenn die Treppe hier nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Hey, was soll denn das hier werden? Bär! Dann muss Pikachu wohl nach vorne. Hey! Bam! Paralysiert! Und! Elektroball! Oh, nice. Nein, es ist nur für eine Linkbox. Also, falls ich Pikachu das wieder äh, wegmachen möchte, diese Verlinkung mit den beiden Attacken, dann kann ich das jetzt auch machen. Aber erst verlassen wir Ja, gut gemacht, gut gemacht. Und kill ihn, kill ihn. Ich kill ihn. Crit. Uh, gut gemacht. Eine hübsche Box haben wir dadurch bekommen. Ah, ganz ehrlich, wo ist denn das jetzt? Was? Ich bekomme langsam Hunger. Oh nein. Oh nein, wir sind überall schon gewesen. Außer in diesem einen Raum, wo wir hin müssen. Ich werde sowas von verlieren. Wegen, wegen meinem Hunger. Ich werde sterben. Und ich habe meinen team ob verschwendet, könnte man sagen. Aber passiert. Nicht jeder hat den eh, also ist ja auch eh nur ein Wunderpostbriefchen so. So E8. Ja, ich weiß, mir wird schwindelig vor Hunger. Ja, und da Pikachu schon gegen das Vieh kämpfen, wenn wir wohl auch gegen das Vieh kämpfen müssen. Das ist jetzt härter einer, aber es bringt ja nichts. Äh habe ich Ach so, ich habe keine AP mehr. Habe ich nicht so ein AP Ding dabei? Na, doch, eins habe ich. Wer soll es bekommen? Ich. Das heißt Pikachu muss noch von... Ey, ey, ey, was soll denn das? Eisenschweif. Eisenschweif. Wie sie sagen, bitte. Yes. Yes. Nice. Oh, da kommt ein Pokémon auf uns zu. Komm schon her. Bam. Brüller, okay. Nice. Und du, eine Linkbox, warum nicht? Weitergehen. la du, Oh, oh, mir ist schon ganz schwindelig weil ich Hunger habe. und oh nein, ich werde sterben. Ja, was ist von für ein Orb hier? Wir gucken, was das von Orb ist. Was war's? All Ausweich-Orb? Was? Erhöht den Ausweichswert aller Mitstreiker stark. er fällt halt an, solange sich die Pokémon auf der Ebene befinden. Nützlich bei Bosskämpfen? Okay, das kann man bei Bosskämpfen benutzen. Oh, jetzt kriege ich jeden Runde Schaden. Weil ich Hunger habe. Ich kann aber nichts dagegen tun. Ich habe keinen Apfel. Ich habe keinen Apfel, du. Kann ich nicht irgendwas anderes essen? Uh, ich habe zwei Mini-Belebersamen. Wird es von einem Pokémon gegessen, attackiert es das Pokémon direkt vor sich mit aller Eifersünde durch, weil Das richtig geworfen werden. für die aber auch an Stärke. Ja, aber dann kriege ich doch keinen äh, Hunger dazu. Äh, Essen dazu. Wisst schon. Ja, ich werde mich wohl umbringen müssen mit dieser Samen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, du. Dann werde ich wohl einen Samen benutzen müssen. Belebersamen. Na. Ja. Na. Ja, muss ich jetzt machen? Mhm. Ach nein! Der Hunger bleibt dann immer noch. Okay, dann darf ich jetzt nicht mehr mit dieser Samen spielen. Oh verdammt, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte. Das geht ja nur mit dem anderen wahrscheinlich, mit dem normalen Belebersamen. Och, hätte ich das früher gewusst. Ich habe darauf nie geachtet. Oh, Mann, ist das jetzt ärgerlich. Egal, schnell durch, schnell durch. Jetzt muss ich halt mit Pikachu spielen, aber es ist mir eigentlich egal. Bies zusammen, hör auf. Hör auf, Bies zusammen, hör auf. Komm her. Komm her. Bies zusammen, du musst helfen. Dun, dun, dun, dun, dun. Du, du du Ja, danke. Zack, nice. Und da unten ist noch ein, ist was Geld. Warum nicht? Ne, weiter. Oh, Save Point. Okay, können wir Pause machen. Okay, weiter. Machen wir weiter? Wir machen weiter. Wir machen das noch in dieser Folge zu Ende. Frostplateau. Jetzt sind wir im Frostplateau, Schattenfrostwald. Äh, Heißt aber nicht, dass es einfacher wird. Normalerweise kommt diese Textboxen immer öfter. Also alle drei Male. Alle drei äh, Ebenen kommt eigentlich wieder so ein Text von dieser Person, die wir vorhin hatten. Ein Riron gibt es hier. Okay. Da kann ich mich gar nicht erinnern. <Sie> Ein Metang? Okay, daran kann ich mich vielleicht sogar erinnern. Ich kann mir vorstellen, dass es das hier gab. <lacht> Bam! Du, du, du, du, bam. Ich bin sehr effektiv gegen Rihon. Hm, hm, hm. Deshalb ist das kein Problem für mich als Bisasafam. Ein Apfel, perfekt. 12. Äh, äh, äh, bam! Ja, Gifte nicht so gut eigentlich. Empfehle ich zumindest nicht so ganz. Ich wollte nicht nach unten, aber können wir gerne nach unten gehen. Müsste eh erstmal suchen, wo der Ausgang ist. Hi! Uh, wie geht's? Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm. Bam, bam, bam, bam, bam! Nice, es ist Hm. kriegst aufs Molde das kriegst du auch von mir. Ich hoffe, du stirbst jetzt. Da Anke. Bro du du du du Oh nein. das war ein Ditto. Das sieht so lustig aus von der Seite. Äh, was? Das verwandelt sich in mich. Oh nein, das kannst du meine Attacken. Aber ich hab's genug gekillt. Okay. Hm, hm, hm, hm, haben wir hier? taubsamen Können wir nicht mal belebersamen bekommen irgendwo? Ich weiß, nicht, die sind selten so zu finden, aber es ist mir egal. Weg mit dir. Konfusionszweig. Interessant, interessant. Da unten. Egal, gehen wir weiter, gehen wir weiter. Sind wir angekommen? Oh, das ging schneller als ich dachte. Aber der Ort sieht irgendwie anders aus als original. Also, etwas kleiner. Wir sind schon ziemlich lange unterwegs. Noch ein bisschen und wir haben es geschafft. Weichst du wie die Zähne zusammen? Das stimmt. Hm. Huch? Hast du was gesagt, Mike? Ich war das nicht. Seltsam, du warst das also nicht? Ich dachte, ich hätte eine Stimme gehört. Das war dann bloß Einbildung.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 Was passiert da? <Gäusche> Wer ist denn das? Es ist Arctos! Ich bin Arctos, der Hüter des Eises. Mein Sohn vernichtet ihn, der es wagt, diesen Wald zu betreten. Lasst uns beginnen! Uh, Pikachu ist sehr gut gegen dich. Das ist das nämlich Pikachu? Und tut leider tut leider dort chillen, man. tut Mann. tut tut leid, Mann, aber ich muss gucken, was ich mache. Bam! Zweimal! Das ist gut. Okay, dürfen wir kurz ins äh, Menü schauen. Ich möchte nämlich kurz. Attackeneinstellungen. Pikachu. Äh, ja. Können wir kurz schauen. Naja, man kann Attacken ein- und aussetzen. Wenn man hier den Haken weg macht, dann wird er den. Äh, wird er, wenn man den. Dann wird er den nicht automatisch einsetzen. Ähm. Eisenschweif ist stärker als das. Okay, da benutze ich jetzt Eisenschweif. Sobald das Ding nicht mehr paralysiert ist. Also wenn es noch also ich meine, wenn es paralysiert ist. Dann brauche ich ja nicht nochmal paralysieren, dann mache ich einfach Eisenschweif. Das heißt jetzt gerade, es noch paralysiert. Und jetzt Eisenschweif ein. Es flieht, es versucht zu fliehen. Es ist down, jetzt gleich, es, ist down. es ist down. Bam! Aber es läuft viel besser als Lavados. Und das sehe ich eh nicht der Normalerweise haben alle Angst vor aktos und nicht voll Lavados. Aber das haben die hier wohl geändert. Hab ich nichts ins Läuft. <lacht> Nein! Ich bin gestorben. Oder? Bin ich tot? Ein Kp habe ich noch. Äh. Okay, komm. Donnerwelle. Und dann zweimal hintereinander. Kill es. Äh. Nein, nicht mehr einwenden. Treff an. Bam! Nice! Das ist nämlich fast down. Eisenschweif! Bam!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 Das ist kein Zufall. Dafür könnten nur ihr verantwortlich sein. Wir, wir haben nichts damit zu tun. Das ist reiner Zufall, wirklich. Arctus, bitte. Es ist nicht unsere Schuld, dass der Schnee jetzt schmilzt. Das hier ist nämlich nicht der einzige Ort, wo die Natur in letzter Zeit verrückt spielt. Das Klima hier hätte sich auch verändert, wenn wir nicht hergekommen wären. Ich sehe schon, am Ende ist die Message, Klimawandel wichtig, Leute. Und das soll ich euch glauben? doch nicht! Schluss mit diesem Unfug! Und diesem Unsinn! Euer Ende ist gekommen! Halt! Oh. Absol! Absol! Die beiden sagen die Wahrheit. Die Natur ist in der Tat überall aus den Fugen geraten. Ist. Ist das wirklich wahr? Leider ja. Wie es im Pokédex steht, kann ich es spüren, wenn etwas mit der Natur nicht stimmt. Doch die Katastrophen in letzter Zeit sind anders als alles, was ich je erlebt habe. Hm. Also gibt es noch weitere Vorkommnisse dieser Art? Nun, gut. Ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Danke, Ah, doch. <lacht> Ihr müsst verhindern, dass sich diese Katastrophen weiter ausbreiten. Ich zähle auf euch. Ein großes Ehrenwort, Arctos. <lacht> Abst hat uns gerettet. Puh, das war mehr als knapp. Vielen Dank, du hast uns gerettet. Verschwendet die kostbare Zeit nicht mit Danksaussagungen. Konzentriert euch lieber darauf, dem Unheil Einhalt zu gebieten. Gelingt uns dies nämlich nicht, wird noch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir mein Instinkt. Äh ich habe die Zerstörungskraft dieses Unheils mit jeder Faser meines Körpers gespürt. Meine Vorahnungen haben mich an diesen Ort geführt. Ich halte es für sinnvoll, dass wir von nun an gemeinsam weiterziehen. Warte, was? Ich werde mit... Ich werde mich euch anschließen. Was? Ist das ein Ernst? Ja, um diesen Katastrophen ein Ende zu setzen, ist Kooperation unerlässlich. Ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. <lacht> Vielen Dank, Absol! Du hast jetzt Zugang zum Camp Finsterkam. und... Absol ist deinem Team beigetreten. Wow, das Pokémon verfügt auch noch über das Talent AP Heilkraft. Gor, wie geil! Nice! Und wie es weitergeht, ihr kennt's. Schaut dann nächstes mal wieder vorbei. Was eine spannende Story, habe ich nicht recht? Damit haben wir alle drei legendäre Vögel aus Gen 1 besiegt. Was kommt als nächstes?